Überlegt, dass wir die ganze Folge heute so reden werden. Warum? Weil wir mal was Neues machen <lacht> Nee machen wir nicht. Okay. Einen wunderschönen guten Tag, heute ist wieder Mittwoch, es ist wieder Zeit für Lass mal reden, The Game. Wir sind am Start, heute haben wir uns was großartiges überlegt, wir spielen Jenga! Freust du dich auch so auf Jenga wie ich? Sag mal. Freust du dich? Ich darf nie das machen, was ich machen will. Oh, wir spielen Jenga Extreme! Jenga kennt jeder von euch. Hör bitte euch. auf, mit dieser anstrengenden Stimme zu reden. <lacht> Also wir spielen jetzt Jenga Jenga kennt glaube ich, jeder habe ich eben schon gesagt, äh, jeder muss nacheinander so einen Stein rausmachen. Es wäre ganz langweilig, wenn wir Jenga ganz normal spielen würden. Deswegen haben wir eine kleine Schüssel vorbereitet. Kleine Schüssel vorbereitet. In dieser kleinen Schüssel sind Zettel drin, auf, der auf dem Zettel stehen drauf, äh, hat man mal Glück gehabt, dann kann man es ganz normal machen. Oder müssen wir bestimmte Handicaps erfüllen, beispielsweise Handschuhe anziehen oder blind machen oder rückwärts spielen oder mit der Nase oder mit der Zunge. Ist ja auch vollkommen egal, ihr werdet sehen, was wir meinen. Los geht's! Tada! Ein Turm. Schlag, wer anfängt? Ähm, geht's direkt los, ja? Ich wir? habe gefragt, Schnick, Schnack, Schnuck, wer anfängt. Schnick, Schnack, Schnuck, wer anfängt. Schnick, Schnack, Schnuck. BOOM! Pass auf, wenn der andere dran ist, Finger weg. Ja. Wirklich, aber sei fair und auch die Füße hier, ne? Ja. Nicht, dass du irgendwie gegen dich. Äh, mach's, mach's nicht mit dem Bein, ich mach's oh. mit was anderem unterm Tisch. Ja. Glück gehabt! Ja! Ja! Achso, äh, zu den Regeln, wenn man äh, einen Stein angriff. Man kann antesten, so, ne, die Steine? Ja. Das ist übrigens die... Du sollst weggehen so. Ich habe schwarz-rot-gold äh, Die äh, Steine gemacht Um Deutschland zu symbolisieren Erkennt man wahrscheinlich nicht Wenn doch, da steht drauf, ich muss ein Lied singen Währenddessen Sing I met a girl down at the disco. She said, "Hey, hey, hey, let's go. I can be your baby. You could be my honey. Let's spend time not money. Mix your milk with my cocoa puff. Milky, milky cocoa. Mix your milk with my cocoa puff. Milky, milky, right?" With the left hand. Yeah gibt keinen Stein, den ich nehmen kann. Ja. <lacht> Wie er die Rechte nehmen wollte. Vorsicht! Ey, das ist behindert, ne? Wenn du mich so an. Nee, Scheißt. nee, nee, nee, nee, nee, du bist behindert. Ja. Ich wollte mich wieder auflehnen. Glück gehabt! Ich darf den obersten nicht nehmen, ne? Doch. Die obersten drei Reihen darf man nicht nehmen, oder? Die oberste, die oberste Reihe darf nicht Oh, oh, oh, es hat gewackelt. Lego. Glück gehabt. Zeig. Ah. Oh. <lacht> Blind. Dazu muss ich mal in meine Wunderkiste greifen. Du musst meine Hände aber zu dem Turm führen. Mit Sicherheit nicht. Nee, doch, musst du. Nein. Nee, doch, musst du. <lacht> okay, oh, fuck it. Ah! Nein! Nein! Wirklich? Und ich habe ihn nicht angestupst. <lacht> das ging ja schneller, als ich gedacht habe. Ja, das hab' du gesagt, wa? <lacht> Und ich hab mich noch gefreut. Warum? Oh. We are the champions, my friend. No time for losers. Oh. Das hat Spaß gemacht. So viele Zettel haben wir vorbereitet mit tollen Sachen. und Er haut ihn direkt um. Schade. Aber was nicht so schade ist, dass ich nicht ganz so... Oh. Ist nicht so schlimm, kann ich immer gewinnen, Chris, vor allem gegen mich, ich bin sehr stark in solchen Spielen. Kannst du an einer anderen Stelle streicheln? Nicht weinen, bald wird es dir besser gehen und weißt du was du machen kannst, damit es dir besser gehen kann? Du kannst das Video liken und den Kanal abonnieren und die Glocke kannst du anstellen, weil dann kriegst du immer die Benachrichtigung und wenn du auf Patreon gehst, dann kriegst du ganz viel extra Material mein Kleiner und dann bist du ganz ganz glücklich, ne? <lacht> Shine on!